Holy shit, diese Folge von WandaVision hat alles komplett auf den Kopf gestellt. Vieles von dem, was ich dachte, es wäre so, ist auf einmal nicht so und komplett andersherum. Ich bin so richtig brainfracked at the moment. Aber erstmal, hallo und herzlich willkommen hier auf Time to Nerd der Nerd Edition mit einem neuen Review zur 8. Episode von WandaVision mit dem Titel Was bisher geschah. Wie immer freue ich mich natürlich über euren Support in Form eines Likes und eines Abos und jetzt lasst uns endlich loslegen mit dem Mindfuck. Wir befinden uns im Jahre 1963 in Salem, Massachusetts, wo Agatha zu einem Scheiterhaufen gebracht wird und gefragt wird, ob sie eine Hexe ist. Wer ist denn schon zu blöd zugegeben, dass man eine Hexe ist, wenn man weiß, man wird am lebendigen Leib verbrannt? Ich meine ganz ehrlich, wer? Ja, die Antwort ist Agatha Harkness. Scheinbar hat Agatha ihre Gemeinde verraten indem sie dunkle Mächte gestohlen hat, dies passt immerhin so einigermaßen zum Comic, denn dort wurde sie ebenfalls von den Leuten aus Salem des Verrates angeklagt, aber aus einfach anderen Hintergründen. Insgesamt stehen um Agatha herum 8 Personen und dies würde auch wieder zum Comic passen, denn dort wurde sie damals auch von ihrem Sohn und den Salem Seven, also genau acht Personen angeprangert, nur dass es hier nicht ihr Sohn, sondern ihre eigene Mutter ist und Agatha wird auch nicht verbrannt, sondern mit Mini Kamehamehas beschossen. Was aber auffällt, ihr Schmerz hört an dem Moment auf, wo die Kamehamehas vom Blau zu Lila wechseln, was dem Farbschema von Agathas Magie entspricht. Sie schafft es irgendwie die ganzen Hexen zu töten und fleht dann ihre Mutter an, dass sie ja doch gut sein könnte, doch ihre Mutter sagt, N -n -n, du kannst nicht gut sein. Ganz ehrlich, was für Magie hat sich Agatha da angeeignet? Es spricht jetzt immer mehr dafür, dass es sich bei dem Buch in Agathas Keller um das Darkhold handelt. Denn dies ist eben ein Buch, wo der Dämon Chiton seine bösen Zauber eingeschlossen hat und genau diese Zauber könnte sich Agatha jetzt angeeignet haben. Wieder in der Gegenwart angekommen steht Wanda noch immer Agnes gegenüber. Und Wanda muss bemerken, dass ihre Kräfte hier komplett nutzlos sind, da Agatha den Raum mit Runen geschützt hat, wie sie die alten Druiden benutzt haben, damit eben nur die Hexe zaubern kann, die diese Runen selbst geschrieben hat. Damn, die spricht dabei eher wieder für Samhains Buch welches ebenfalls mit Runen geschrieben wurde. Agatha möchte unbedingt wissen wer Wanda ist, dann sprechen sie über Pietro und Wanda sagt das warst du und Agatha sagt ja nicht wirklich nur meine Augen und Ohren. Ist jetzt halt die Frage was damit gemeint ist nur ihre Augen und Ohren? Konnte sie einfach nur alles mit ansehen und anhören? aber alles was Pietro dachte und sagte nicht kontrollieren. Und wen hat sie besetzt, weil wenn er ein Fake gewesen wäre, dann hätte sie mehr als nur seine Augen und Ohren besetzen müssen, sie müsste ihm ja die ganzen Erinnerungen eingepflanzt haben und auch seine Superkräfte gegeben haben. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Pietro irgendwie aus einem anderen Multiversum dorthin gekommen ist, nur dass Agatha ihn zuerst angetroffen hat und ihn dann sozusagen zum ausspionieren benutzt hat. Denn immerhin will Agatha wissen wer Wanda ist. Was mir nun noch dazu einfällt ist, wir hatten ja jetzt wie gesagt schon länger die Überlegung dass das Buch in Agathas Keller das Darkhold sein könnte. Jetzt wo ich aber das Wort Necromancer gehört habe. Es gibt im Marvel Universum auch ein Buch namens Necronomicon. Das ist sozusagen ein Teil oder Abklatsch vom Darkhold. Dies wird benutzt um böse Dämonen sowie auch Satan selbst zu beschwören es ah, könnte natürlich auch ein Teil sein, dass wir erst so die kleine Version kriegen und später dann halt wirklich das richtige Darkhold. Und dann kriegen wir noch so eine abartige Szene mit einer Fliege. So eine wirklich riesige Fliege, die Wanda um den Maul herumfliegt. Plötzlich verwandelt sich dann die Fliege in einen Vogel, wird von Agatha fast in der Hand zerquetscht, schmeißt dann diesen Vogel weg, direkt zu ihrem Hasen, der dann auf einmal diesen Vogel frisst. Also irgendwas ist mit dieser Frau echt kaputt, ganz ehrlich. Naja um es mal kurz zusammenzufassen. Wanda hat extreme magische Kräfte. Agathe möchte wissen, woher diese kommen und um das rauszukriegen, durchstöbern sie jetzt ein wenig Wandas Vergangenheit. Die erste Station ist Wandas Kindheit und wir kriegen zum ersten Mal ihre Eltern zu sehen und ja, es sind nicht die Personen aus den Werbespots. Scheinbar hatte ihre Familie immer einen Hang für Sitcoms, so sehen wir Videos zu allen möglichen Sitcoms, die uns in Wonder Vision begegnet sind. Wanders serie dabei war die Dick Van Dyke Show. Es scheint wohl so, als wollten sie aus Sokovia fliehen, weil dort Krieg herrscht und benutzten die Filme um Englisch zu lernen. Plötzlich während sie Fernseh schauen gibt es eine riesige Explosion und alles liegt in Schutt und Asche. Pietro kommt zur Rettung von Wanda und vor ihnen fliegt plötzlich eine Starkbombe zu Boden, welche unaufhörlich piept aber nicht explodiert. Dann sagt Mini Wanda Am Ende der Episode merkst du es war alles nur ein schlechter Traum. Wie eine Art Albtraum, wie Nightmare, wieder mal eine kleine Referenz auf diesen Marvel Schurken. Plötzlich streckt Wanda ihre Hand Richtung Bombe aus und es sieht so aus als würde sie zaubern, wird dann aber von Agnes unterm Bett wieder hervorgezogen. Agatha behauptet Wanda hätte an dieser Stelle die Wahrscheinlichkeiten verändert, also vermutlich die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Bombe um einen Blindgänger handelt. Wanda sagt aber sie hätte nichts getan. Die Bombe war zwar ein Blindgänger, aber sie wussten es nicht und wären für zwei Tage lang unter dem Bett gelegen. Nun geht es in die nächste Erinnerung von Wonder, ab zu Hydra und wir sehen Loki starb mit dem Mindstone. doch noch immer in seiner blauen Variante. Als kleiner Insider fälschlicherweise wurde nämlich damals der Stein blau gemacht, obwohl der Mindstone ja eigentlich gelb ist. Zu dem Zeitpunkt des Films damals war es aber noch nicht geplant die Infinity Stones in die Geschichte mit einzubauen. Deshalb war es einfach nur irgendein random Zauberstein, den Thanos an Loki übergab. Als dann das Konzept mit den Infinity Stones ins MCU gebracht wurde, wurde es damit erklärt, dass in diesem blauen Stein der gelbe Mindstone ist. Er ist in einer Art Verpackung eingehüllt, damit man nicht bemerkt, dass es tatsächlich ein Infinity Stone ist. Wanda soll den Stab berühren, aber scheinbar hat noch kein Proband bisher diese Berührung überlebt. Doch wie es so ist, kommt das Stein von selbst zu Wonder geflogen und als sie ihn berührt, kriegen wir die Szene aus der zweiten Folgenpromo zu sehen, wo sich der Mindstone in seine natürliche gelbe Form verwandelt. Während dieser Verwandlung kommt plötzlich eine Frauensilhouette aus dem Mindstone geflogen. Man kann nicht so ganz erkennen, um wen es sich dabei handelt, aber man erkennt so eine Art Hörner obendran. So wie es die Scarlet Witch an ihrem Maske an ihrem Kostüm hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Mindstone Stone Wanda ihr zukünftiges Ich gezeigt hat. Wanda fällt zu Boden. Die Wissenschaftler bringen Wanda auf ihr Zimmer wo sie wieder Sitcom schaut. Und es ist echt echt echt nett. Jedes Mal wenn sie eine Sitcom schaut ist diese Sitcom aus einem anderen Jahrzehnt. Die beiden Wissenschaftler schauen sich die Kameraaufnahmen an, doch eigentlich ist da drauf gar nichts zu sehen. Sie sehen Wanda stehend und in der nächsten Sekunde liegt sie dann auf dem Boden. Aber das gleißende Licht und diese Wanda Erscheinung sehen sie eigentlich gar nicht. Und wieder gehts in einen neuen Abschnitt und zwar diesmal in die Zeit im Avengers hauptquartier und diesmal schaut sie Malcolm mittendrin. Das ganze war nach den Vorfällen von Age of Ultron, da sie erwähnt, dass Pietro bereits tot sei. Wanda bittet Vision in ihr Zimmer und eine leicht peinliche Szene wie bei einem ersten Date entbrennt. Na gut, für Vision ist es tatsächlich das erste Date. Und vermutlich auch für Wanda, da sie wohl anderes zu tun hatte in ihrem Leben? Ich weiß es nicht. Vision versucht Wanda zu trösten, doch als Android hatte damit nicht sehr viele Erfahrungen. Und in diese Szene verlieben sich die beiden, selbst Agatha muss sich dabei eine Träne wegwischen. Garte die Hexe foltert Wonder weiter mit einem weiteren Abschnitt aus ihrem Leben. Dies war kurz nachdem die Menschen aus dem Blip wieder ins Leben zurückgekommen sind. Wanda befindet sich im Sword Hauptquartier um Vision von dort zu holen. Zuerst lässt man sie zwar nicht rein, doch dann bittet Hayward sie in sein Büro. Dort ankommend zeigt er ihr was sie aktuell mit Vision machen. Und dort sehen wir dann, dass die Vision komplett legen in seine Einzelteile. Sie wollen ihn studieren um ihn möglicherweise zu reproduzieren. Und hier sagt Hayward einen komischen Satz, denn er sagt, es gibt nicht viele die die Macht besitzen einen Seelenverwandten wieder einzuschalten. Wanda sagt sie habe diese Kraft aber gar nicht. Doch wie zur Hölle kommt Hayward auf diesen Gedanken? Hayward kann Vision auf jeden Fall nicht rausgeben, aber er bietet ihr an sich von ihm zu verabschieden. Wanda zersprengt das Fenster und fliegt herunter und dies ist die Szene die wir in der Überwachungskamera schon gesehen haben. Wanda berührt Vision und sagt, sie könne ihn nicht mehr spüren. Und zieht dann einfach von dann. What the fuck? Okay, Wanda hat Vision gar nicht mitgenommen. Holy shit. Dies bedeutet also, der Vision in WandaVision ist gar nicht sein echter Körper. Also nicht wiedererweckt oder so. Sondern irgendwas ganz, ganz, ganz anderes. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Zurück in dem Auto findet sie einen Zettel auf ihrem Beifahrersitz und sie fährt direkt nach Westview. Dort sehen wir wieder die ganzen Leute wie Herb und Co, die wir in WandaVision bereits angetroffen haben. Wonder kommt dann an einem Baugrundstück an und sie öffnet den Zettel auf dem wir lesen können um alt zu werden V mit einem Herzchen. Vision hat also ein Grundstück gekauft damit sie zusammen leben können. Verzweifelt am Boden bricht plötzlich ihre Magie aus ihr heraus baut sich ihr Haus zusammen, erschafft das Hex und verwandelt Westview in das Westview aus WandaVision. Dabei sehen wir auf einem Werbeplakat von den Lagos Putztüchern auf dem steht Putzen mit einem Schnipp. Immer wieder diese Snap-Referenzen. Auf dem Kino stehen plötzlich die Filme Big Red, ein Disney-Film über einen Jungen und seinem Hund aus dem Jahre 1962 und ein Disney-Piratenfilm namens Kidnapped aus dem Jahre 1960. Und plötzlich sehen wir eine Szene, in der irgendwie aus Wanda's roter Magie, welche aus ihrem Körper strömt, sich der Körper von Vision formt. Dabei wird ihre rote Magie aber plötzlich gelb wie der Mindstone. Zufall? Ist es möglich, dass Vision erschaffen wurde aus der Mindstone Kraft innerhalb von Wanda? Könnte dann aber auch bedeuten, dass sie vielleicht jetzt schwächer ist als vorher, dass sie vielleicht die Mindstone Kraft nun nicht mehr hat, sondern Vision. Nur was ich nicht ganz checke. Wie so viel Vision außerhalb des Hex dann auseinander? Kann sie das Ganze nur innerhalb im Hex manifestieren? Wanda sieht sich um und sieht das Fernsehstudio, in dem Wanda Vision sozusagen produziert wurde. Agatha, die sich alles in Ruhe angeschaut hat, zaubert Wanda wieder zurück in die Realität, wo sie die Schreie ihrer Kinder hört und direkt rausrennt. Draußen sieht sie dann ihre Kinder, wie sie von Agatha, welche mittlerweile ihr Hexenkostüm anhat, festgehalten wird. Agatha sagt Wanda sei ein Wesen das eigentlich nur ein Mythos ist, ein welches Wesen welche Sachen spontan erschaffen kann. Vermutlich spielt sie hier darauf an, dass Wanda ein Nexus Wesen ist, also eines der mächtigsten Wesen, welches sogar Wahrscheinlichkeiten und somit die Zukunft verändern kann. Agatha sagt Wonders Magie wäre Chaos Magie und macht sie somit zur Scarlet Witch. Um es für euch mal ein bisschen einfacher zu erklären. die Chaos Magie ist innerhalb des Marvel Universums eine Magie so mächtig, dass selbst die Sorcerer Supreme sie nur für einen Mythos hielten. Diese Magie kann die Realität und komplette Existenz manipulieren, bringt damit aber Zerstörung für das Universum. Vor langer Zeit benutzte einer der alten Götter, Shuton Chaos Magie, um die Welt zu erobern. Shuton war auch derjenige der das Darkhold Buch schrieb. Alle Zauberer der Erde taten sich zusammen und beendeten seine Regentschaft mit den Worten Es gibt keinen Chaos und es gibt keine Chaos Magie. Chiton wurde dann in einem Berg versiegelt, genau in dem Berg wo Wanda in den Comics geboren wurde. Dort hat Shiton trotz Versiegelung einen Teil seiner Chaos Magie an Wanda gegeben. Erst benutzte sie nur einen Bruchteil ihrer Magie, so wie bisher im MCU auch, bis Agatha Harkness ihr beibrachte mit ihrer Chaos Magie umzugehen. Vielleicht wird dies auch noch hier der Fall sein wer weiß. Oder aber Agatha ist im MCU tatsächlich böse und versucht mit der Chaosmagie und dem Darkhold jemanden zu beschwören. Entweder Nightmare, Mephisto, den Satan selbst oder wie es nach dieser Episode immer mehr zu vermuten ist, Shiton. Wobei halt echt die Frage wäre ob Shiton für die Superhelden nicht ein wenig zu mächtig wäre. Immerhin ist er ein Elder -Gott. Naja. Lustiger kleiner Fun fact, der vielleicht noch eine Rolle spielt. Chiton benutzte mal das Darkhold um einen Typen zu verzaubern namens Hayward, so dass dieser das Böse über die Welt bringt. Da fällt mir gerade ein, da gibt es noch eine kleine Prophezeiung die vielleicht auch eine Rolle spielen könnte im Zusammenhang mit dem Darkhold. Im Darkhold gibt es eine Prophezeiung die nennt sich malachi Prophezeiung, darin steht ein Kind, geboren von keinem Mann und einer Frau, welche von Sünde gebrandmarkt ist. Tochter bekommt Mutter, dann wird die Dunkelheit zurückkehren. Dies beschreibt in den Comics Wanda. Wanda ist eine Frau gebrandmarkt von Chaton mit der Chaosmagie. Sie wurde eine Mutter von zwei Kindern und ihr Vater ist eben kein Mann im klassischen Sinne, sondern ein Android. Die Prophezeiung sagt, wenn dies passiert, wird Chaton wiederkommen. Und somit könnten wir Chiton als Bösewicht entweder in Wanda Vision oder in der kompletten Phase 4 sehen. Zum Abschluss gibt es nochmal eine Post Credit Scene, wo wir Hayward sehen, welche die Restmagie von Wanda benutzt, die noch in der Drohne steckt, welche sie ins Hex geschickt hatten, welche dann aber von Wanda abgeschossen wurde, um Vision wieder zu erwecken. Das hat also Hayward damit gemeint, als er sagte Wanda könnte Vision wiedererwecken. Den Vision den wir hier sehen ist aber komplett in Weiß gehalten und dies hat auch seine Comic Referenz. Im 1989er Comic Vision Quest wurde Vision von Cameron Brock gefangen, deaktiviert und komplett auseinandergenommen. Wanda konnte ihn später befreien und Hank Pym hatte es geschafft ihn wieder neu aufzubauen. Jedoch verlor Vision jegliche Menschlichkeit und wurde weiß. Maybe, aber nur Maybe ist dies aber auch die Möglichkeit Vision wieder ins MCU zu holen. Vielleicht findet Wanda ja einen Weg, den Vision-Körper von hey Hayward mit dem Vision Geist, nenne ich es jetzt mal, aus dem Hex zu kombinieren. Was eine richtig krasse Mindfuck-Folge. Schreibt mir doch mal, wie hat es euch denn gefallen und denkt ihr, Shiton wird ins MCU kommen? Wenn euch die Analyse gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über euren Support in Form eines Likes und eines Abos freuen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!